So Caro, jetzt sind wir mal ein bisschen äh, unter uns. Ne? Äh, Konnte natürlich auch schon vorher relativ offen sprechen, aber ähm, seit wann hast du denn so das ganze Thema TIK24 so miterlebt? Äh, du bist ja quasi damit eigentlich aufgewachsen, ja. schon von früh auf. Mein ganzes Leben äh, bin ich da eigentlich mit groß geworden. Und äh, mein Vater hat mir dieses Gehen und dieses Brennen dafür auf jeden Fall vererbt. Das kann ich nicht anders sagen. Und äh, ja seit sechs Jahren bin ich jetzt mit in der Firma okay. also in meinem Studium und habe da äh, wirklich die Vielfalt und jeden Tag kommt was anderes auf dich zu, einfach nur genossen bisher. Ja. Cool. Und du warst schon immer auch so in dem Thema, hey, wir müssen digitale Kommunikation, digitalen Vertrieb investieren, da vorankommen? Oder ähm, warst du da auch eher skeptisch? Äh, nee, eher nicht. Also ich habe schon immer äh, gesagt, wir müssen unsere aktuelle, oder alte Präsenz auf jeden Fall äh, erneuern, einfach weil da ganz viele Standards nicht mehr gegeben waren, die heute eigentlich äh, normal sind. Ich sag mal, dieses ähm, responsive Design der Webseite, dass da äh, Auch das mobil, ist, dass es mobil ja. ähm, anpasst, dass das dann schöner ist, einfach ein, schöneres, äh, ein schönerer Besuch auf unserer Webseite ist und ja. äh, angenehmer für den für den Kunden, der dann wirklich vielleicht abends auf dem Sofa nochmal äh, durch die Produkte schauen möchte. Und da reingucken kann, cool. Ja. Und wie wichtig ist es auch so, ich sag mal, weil das ist natürlich eins, was Johannes auch meinte, so ein bisschen natürlich der direkte Kontakt geht natürlich verloren. Inwieweit siehst du das? Wie weit kann man das so aus deiner Erfahrung raus vielleicht auffangen oder vielleicht sogar besser machen in irgendeiner Art und Weise? Ist das, wie geht ihr damit um? Ja, also ich denke schon, dass mein Vater zum gewissen Grad da recht hat, dass dieses Persönliche und dem Kunden vor Ort was erklären, ist immer einfacher, als das Ganze über die Online-Präsenz irgendwie rüberzubringen. Aber trotzdem, wir, also ich bin positiv überrascht, dass mhm. Leute wirklich aus ganz Deutschland tatsächlich auch anrufen und Fragen stellen oder mal schöne Bewertungen abgeben, wenn sie wirklich ein schönes Produkt bekommen haben und davon begeistert sind. Also man hat eine andere Art Kundenkontakt. Es mhm. ist nicht mehr so persönlich, klar, als wenn der Kunde oder die Kundin hier direkt bei uns im Laden ist, aber trotzdem ist es eine andere Art des Feedbacks, was man kriegt mhm. und das ist auch irgendwie schön. Also das, cool. Gibt es da irgendwie ein kurzes Beispiel, wo du sagen kannst, hey, das sind immer Fragen, die gestellt werden, die kommen immer wieder. Hast du da gerade eins parat? Meinst du von den Kunden? Genau. Äh, ja, also ich sag mal, viele fragen uns, wo sitzen sie denn und oh ja? äh, ähm, Fragen nach, der, nach dem Komfort der Möbel, dass man das so ein bisschen beschreibt und äh, wir geben uns natürlich schon auf der Produktdetailseite viel Mühe, das so ein bisschen darzustellen, aber äh, viele haben auch einfach das Bedürfnis, nur mal zu hören, wer sitzt denn da so hinter. Hebt äh, da wirklich jemand genau, ab am Telefon, ja, ist ja immer und jemand erreichbar? Äh, Einfach dieser Service, dass wir für die Kunden da sind, das, mhm. das macht ganz viel aus. Und wenn die Kunden dann aus, ich weiß nicht, Berlin oder sonst wo äh, mal anrufen und man hat ein nettes Gespräch am Telefon, das fängt dann quasi dieses Kundengespräch vor Ort einfach mhm. auf. Mhm. Und äh, ja, das klappt eigentlich cool. ganz gut bis jetzt. Cool. Ja. Jetzt hatte Johannes ja, dein Vater, schon gesagt, hier die letzten 25 Jahre hat sich es gut entwickelt. Klar, man hat sich jetzt konzentriert, man steht jetzt gerade in diesem richtigen Wandel der Digitalisierung. Mhm. Ähm, was denkst du, wo, wo seid ihr so in 25 Jahren? Ähm, werdet ihr da hauptsächlich nur noch Online-Vertrieb machen, immer noch beides? Was, was denkst du? Was ist so, wenn du mal einen Blick in die Glaskugel werfen willst? Also, ich glaube tatsächlich, dass das bei unserer Ware, die wir vertreiben, nie so 100% online klappen kann oder einfach nicht mit unserem Service und unserer äh, und diesem, dieser Historie zusammenpassen wird. Also, äh, wir werden das auf jeden Fall ausbauen im Online-Shop und auch die Präsenzen und äh, dieses äh, digitale. Mhm. Ähm, kommunizieren, das auf jeden Fall, ähm, aber dennoch denke ich, bei gerade solchen großen Möbeln, ab einem gewissen Warenwert, das ist was anderes, als wenn man sich mal eben äh, ein paar Klamotten kauft, sage ich jetzt mal ganz salopp, äh, das ist was anderes, das kann man sich mal eben zu bestellen. aber bei, äh, bei den Möbeln und äh, ja, generell bei unseren, ich sag mal, Strandkörpern und was, dann spielt die Haptik und die der Komfort und dieses Reinsetzen, das spielt immer eine große Rolle. Und, du willst äh, mal anfassen und sich mal reinsetzen. Genau. Ähm, wollen wir da vielleicht ein, zwei Möbel uns mal äh, angucken und mal reinsetzen? Dann können wir mal, äh, uns das direkt äh, in der Praxis Gerne. anschauen. Ne? Mhm. Dann kommen wir mal mit. Äh, weil du gerade meintest, äh, Haptik und Komfort, ähm, ja. die ganzen Strandkörper sind auch aus Teakholz? oder ja, alle. Die Elemente sind aus Teakholzerreste, ist natürlich aus Kunststoffgeflecht. Okay. Das ist jetzt eine Firma, die auch in Indonesien und in Deutschland produziert. Da sind wir auch sehr zufrieden mit, da kann man sich wunderbar... Ach hier, sogar mit äh, genau, Cappuccino-Tasse. verschiedene Modelle anschauen. Das ist natürlich was anderes, wenn man den Stoff im Internet darstellt. Darf man sich mal hinsetzen? Bitte. Oder? Wir sind nur ein bisschen hier verkabelt, deswegen ist es vielleicht ein bisschen schwierig, aber äh, zack. Kann ich jetzt ja. mich zu. Ja, ja, sehr, sehr gut. Ah oh, ja. ja. Und das ist jetzt aber relativ schwer auch zu verschicken, oder? Da, äh, wie, wie macht ihr das mit äh, dem Versand? ja, äh, wir haben uns bei den Strandkörben dafür entschieden, das nicht boxpackt äh, zu verpacken, einfach weil wir äh, die Möbel, die wir bekommen, ich sag mal zu 95 Prozent fertig montiert verschicken. Das heißt, der Kunde muss jetzt nicht zu Hause mit einer Anleitung selber da erstmal zurechtkommen und gucken, okay, wie baue ich mir jetzt hier meine eigene Bank zusammen. Oder beim Strandkorb ist es ja noch ein bisschen komplizierter. Es geht zwar, aber wir liefern unsere Sachen ausschließlich fertig montiert. Mhm. Das heißt, in dem Fall würde das 99 Euro deutschlandweit kosten. Dann okay. haben wir einen ganz netten Herrn, der hier eine Spedition hat, der das wirklich bis... Äh, bis Vor die Haustür. Bis den Garten. da sind wir ganz zufrieden. Ähm, das ist natürlich immer ein Thema, Versandkosten, aber er macht das wirklich toll und da sind wir wieder mehr. Beim ist, Service Ja, dann, ne? da ist der ja. Service einfach wichtiger ja. und ja, das cool. kommt eigentlich ganz gut an. Gerade ja. deutschlandweit ist ja. das noch machbar, ja. Ja gut, wer sich jetzt nicht hier direkt so äh, was Großes äh, für sowas Großes entscheidet, da hinten gibt es ja auch noch kleinere Modelle. Gucken wir uns auch mal an. Ja, genau, wir haben hier die Deckchairs. Äh, ah, die Deckchairs sind genau. bestimmt auch ganz beliebt, oder? Genau, die Deckchairs, die verpacken wir, äh, oder haben wir jetzt sogar von Indonesien aus direkt äh, Boxpack bekommen. Okay. Die passende Auflage liegt natürlich auch schon drauf und äh, da äh, zahlt man dann 6,90 Euro Versandkosten hm. und kriegt den aber fertig montiert, ja. kann den Ausklappen hinlegen, fertig. Das ist auch ein bisschen Urlaub, ne oder? Ja. Wie, wie sagst du immer, wie ist der Spruch nochmal? Äh, Ferien vom Alltag oder Urlaub okay. zu Hause. so, also, genau. <lacht> ja. Jetzt gerade natürlich zu Corona-Zeiten äh, kann man natürlich statt Mallorca äh, hier einen Deckchair ja, sich äh, genau. dann organisieren. Ja, Oder verschiedene Sonnenliegen haben wir im Programm. Ja, cool. Dann und hier kann man halt wirklich überall hingehen und dann ausprobieren genau ich versuche im online natürlich immer so ein bisschen auch durch Image-Fotos zu zeigen wie sieht das im wahren Leben aus das Möbelstück. Ja. aber äh, trotzdem äh, ich finde wir, wir vermitteln es schon ganz gut aber so vor Ort anschauen ist natürlich auch immer noch was anderes und so eine Teakbank, ist das so der Bestseller bei euch oder was wird er am meisten verkauft also Standard äh, genau also ein bank geht eigentlich immer ja. äh, Strandkörbe ist natürlich nur was für Leute mit viel Platz oder ja. äh, no? Oder im großen Balkon, das geht natürlich auch, aber eine Teakbank kann man sich immer mal schön hinstellen, ob jetzt als S-Gruppe, als Deko-Teil im Garten oder vor der Haustüre. Cool. Oder, äh, da haben wir wirklich alle Größen, von 1 Meter bis 2,40 Meter 40 sind wir da äh, komplett Kann man sich dann ausstatten. Für, für jeden Bedarf, ja. ja. Ja. Cool. Ja, können wir gleich mal noch eine, eine Runde drehen. Äh, was mich natürlich auch interessiert, wie, wie viel Innovation steckt denn da so in Teak-Produkten? Gibt es da irgendwie... Äh, eine, äh, jedes Jahr eine neue Kollektion oder ähm, ist es relativ Standard so vom Sortiment? Ich sag mal äh, 80% tatsächlich Standard. Wir können gerne auch in die andere Halle, wenn ah. du dir die auch nochmal anschauen ähm, möchtest. Schauen wir ganz kurz mal reingucken? Ja, genau. ja relativ groß. Ne? Ich wusste jetzt gar nicht, dass da ja. hinten oh, weitergeht. Doch, hier geht's noch oh. weiter. Habt ihr jetzt extra heute aufgeräumt? Oder? <lacht> ja, selbstverständlich, <lacht> aus dem <Eigenfeld. lacht> ja, ja. Nein, also äh, Innovation steckt da schon ein bisschen drin, aber ja. ich sag mal, 80% ist wirklich ähm, unser Standardsortiment, äh, was wir jedes Jahr äh, wieder neu bekommen, einfach weil es wirklich ja, geprüfte und sehr beliebte Produkte sind, mhm. äh, die ähm, halt immer zeitlos aussehen. Ne? Ja, zeitlos. Ja. So ein Teak-Sessel, da machst du nichts verkehrt mit, Na, der, klar. der hält äh, 10, 15 Jahre, mindestens, manche ja. Kunden kommen auch, ich habe die schon seit 20 Jahren, die Möbel, die sind sehr langlebig und natürlich auch witterungsbeständig, äh, da ja. kauft man sich wirklich was äh, für lange Zeit. Und, und sag mal, das Teak-Holz, ich meine, ihr habt ja überall Siegel, Indonesian, Legal Wood und mhm. so weiter, aber das Teak-Holz selbst äh, kann man gar nicht so in Europa anbauen oder warum? Ich, ich das glaube schon, dass man, man... in Privatgärten äh, sich einen Teakbaum züchten kann oder, ja. oder wirklich äh, pflanzen kann. Ja, allerdings weiß ich natürlich nicht, wie groß sie werden. Okay. Ähm, so. Aber so das Da ist immer wichtig zu sagen, dass wir unsere Möbel äh, direkt importieren aus Indonesien. Und ähm, viele fragen schon mal, habt ihr noch mal eine Teakplatte oder sowas? Aber ganz wichtig ist, äh, das Indonesian Ligo Zeichen, das steht auch dafür, dass ähm, wir... Ausschließlich fertig montierte, fertige Möbelstücke impor okay. also hier importieren, äh, damit die Arbeitsplätze auch vor Ort bleiben. Also, man kann sich nicht äh, ein paar Meter Baum, äh, sage ich jetzt mal, bestellen und sich dann hier selber was zimmern, sondern äh, das ist das alles ist immer vorgefertigt. Fertig montiert, das ist äh, ja, ausschließlich cool. so auch wirklich äh, zu importieren. Ja, ja also. Und da fahren wir immer gut mit. Wir fahren ein bis zweimal im Jahr äh, wirklich, ähm, fliegen wir rüber. Ich war auch schon selber einmal da, oh. das ist wirklich toll. Okay. Also zweimal, ich korrigiere mich. Ja. Und äh, da. Ähm, haben wir wirklich unsere lokalen Ansprechpartner mit denen arbeiten wir schon ganz lange zusammen und cool. äh und da gibt es auch alles, was man sich von Teak äh, Ja, eigentlich kaufen. alles. Man oh. kann da theoretisch hingehen und sagen, ich hätte das gerne so und so. Äh, die machen eigentlich ziemlich viel möglich. Krass. Äh, deswegen kann okay. wir immer auch wieder mal was anderes dazwischen Eine stehen. Teak Kloschüssel oder so. <lacht> nee, nee. Ja, das, äh, wenn man das möchte, man dann wäre das sicherlich auch machbar. Okay. Aber, <lacht> da kommt mich direkt zu der Frage: Was ist denn bei dir? Äh, hast du dann privat auch mega viel aus Teak ja. oder sagst du dann, boah, nee, äh, ich, bei der Arbeit reicht mir das, zu Hause will ich eigentlich nur Marmor oder so oder Stein? Äh, nee, tatsächlich nicht. Ich, äh, ja. Ich ja? habe äh, die Liebe zum Holz äh, mitgekriegt. Und äh, ich finde es einfach ein ganz tolles Material. Ob es recycelt, mit einer individuellen äh, Musterung und Struktur, das hat dann kein anderer. Und das finde ich einfach total schön. Ja riecht, ja, riecht ja auch mega gut. Ne? Ja, und also Holz, da habe ich wirklich ganz viel von zu Hause. Ja? Ja. <lacht>